Trends wie die Verstädterung und der Klimawandel zwingen uns dazu, nachhaltig zu wirtschaften, zu leben und auch zu produzieren. Das führt zu ganz neuen Herausforderungen für Unternehmen, die sich entsprechend anpassen und weiterentwickeln müssen. Die Digitalisierung wiederum bietet neue Möglichkeiten durch Dezentralisierung auf der Grundlage von Vernetzung. Wir können kleinteiliger, verteilter produzieren, damit wesentlich Verträglicher, schonender sein, so schonend, dass die Produktion sogar in der Stadt stattfinden kann. Also eine urbane Produktion, die, wenn sie richtig gemacht wird, Vorteile für alle Beteiligten bietet. Für das Unternehmen und die Mitarbeiter, für die Stadt und ihre Bürger.